Der russischen Regierung, der Einmarsch in ihren souveränen Nachbarstaat, die Ukraine, wird auch in Deutschland und Europa unmittelbar spürbarer. Millionen Menschen flüchten, suchen Schutz vor dem Krieg. Ihnen, besonders denen, die nicht aus dem Kriegsgebiet fliehen können, denen, die schon seit acht Jahren unter Bürgerkriegsbedingungen leben, gilt unsere besondere, uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung aber ebenso allen anderen flüchtenden Menschen, wie ihr schon erwähnt. Dieser Krieg ist aber leider auch schon in den Köpfen einiger Menschen hier bei uns angekommen. Er zeigt seine Fratze in der steigenden Ablehnung, gar teilweise im offenen Hass gegen alles Russische. Russisch sprechende Nachbarn werden Hassbriefe in den Briefkasten geworfen, Hassmails geschickt, Kinder in der Schule gemobbt, Fahrradreifen zerstochen, sie werden ausgegrenzt angegriffen. Lebensmittel mit russischsprachigen Produkten werden beschädigt oder beschmiert. Angeblich russische Produkte, zum Beispiel Wodka aus Lettland, werden boykottiert, einfach weil Wodka kyrillisch geschrieben ist. Eine Klinikdirektorin wollte sogar die Behandlung russisch sprechender Patientinnen verweigern. Und ein Restaurantbesitzer in Süddeutschland wollte Russen keinen Zutritt mehr gewähren. Unsere Mitbürgerinnen werden zum Teil allein aufgrund ihrer russischen Sprache oder ihres Akzents aufgefordert, sich von Putin und Russland zu distanzieren, obwohl sie hier geboren sind und keine russischen Staatsbürger sind. Diese Situation hat viele Parallelen zu dem Geschehen nach dem 11. September, als weltweit muslimisch Gläubige sich vom Terror von Al-Qaida distanzieren sollten, obwohl sie nichts damit zu tun hatten. Sie wurden alle unter Generalverdacht gestellt, bis heute. Und wenn wir nicht mehr unterscheiden können zwischen den Verantwortlichen eines Krieges, einer Aggression und den Unbeteiligten, jetzt zwischen der russischen Regierung und den Menschen, die dort leben und diesen Krieg nicht wollen, wenn wir hier unsere russisch sprechenden Mitbürger mit zu verantwortlichen Russen des Krieges machen, dann ist der Krieg bei uns hier oben schon eingekommen dann bedienen wir ähnliche Muster wie die Aggressoren. Und das Feindbild Russland hat in Deutschland mindestens 100 Jahre Tradition. Nach der Oktoberrevolution 1917 waren es vor allem die jüdischen Bolschewisten. Im Faschismus wurden alle Menschen der Sowjetunion zu Russen, egal ob sie Ukrainerin, Wielorussin, Bewohner des Baltikums waren, um nur einige zu nennen. Sie wurden alle zu Menschen von uns erklärt und damit der Vernichtungskrieg gegen sie gerechtfertigt und geführt. Und über die Vernichtung der vielen sowjetischen jüdischen Bürgerinnen möchte ich jetzt gar nicht anfangen zu reden. Wir wissen doch alle aus unserer Geschichte, wohin solche simplen, dummen Freund, Feind, Gut, Böse, schwarz weißbilder führen. Deshalb haben wir hier eine besondere Verantwortung. Und es wird ein Russland ohne Putin und nach Putin geben. Unterstützen wir genauso die Friedensbewegung in Russland, die Menschen, die keinen Krieg gegen die Ukraine wollen, keinen Kriegspräsidenten, keine Kriegsregierung. Wenn jetzt alle Brücken zur russischen Bevölkerung abgebaut werden, alle wieder unter Generalverdacht gestellt werden, dann verstellen wir uns wirklich, eine friedliche gemeinsame Zukunft in Europa. Wir brauchen Solidarität, wir brauchen Diplomatie, wir brauchen unbedingten Friedenswillen, wir brauchen gegenseitiges Verständnis und wir brauchen Unterstützung und friedliche Konfliktlösungen. Wir müssen uns gegenseitig stark machen und gegen diesen und jeden Krieg, uns jeden Kriegstreiber entgegenstellen. Wir brauchen einfach eine starke Friedensbewegung. Wir lehnen jeden Krieg ab. Er geht nur gegen uns, gegen uns als Menschen, gegen unsere Umwelt, gegen unsere Kinder. Und dieser Krieg, der kann die ganze Zukunft gefährden. Und zum Schluss. Es gibt ein Wort, sowohl im ukrainischen als auch im russischen. Es hat zwei Bedeutungen. Es bedeutet Frieden und es bedeutet Welt. Und es gibt ein Slogan, den alle kennen, Miru Mir. Frieden der Welt. Sofort diesen Krieg beenden. Russland muss raus, die russischen Truppen. Frieden in der Ukraine und Frieden auf der ganzen Welt. Danke.